Kennst du schon die größte Heldin des Universums? A-Girl. Ihre Superkraft, der schützende Mantel mit der speziellen Zusammensetzung. Er schützt ganze Planeten vor schweren Objekten und tödlicher Weltraumstrahlung. Forscher der University of Avenge konnten ein Stück des Mantels entnehmen und ihn untersuchen. 20% Sauerstoff, 79% Stickstoff und Spuren von Kohlendioxid, Wasser Ozon und anderen Treibhausgasen verleihen ihm seine besondere Eigenschaft. Das Ergebnis, der Mantel ist perfekt ausbalanciert. Das Ozon in der oberen Schicht des Mantels absorbiert die kurzwellige, hochenergetische UV-Strahlung der Sonne, die die Zellen aller Lebewesen zerstören könnte. Ein sehr schmales Fenster von längeren Wellenlängen im Nanometerbereich, die den Planeten erhellen und die wir mit unseren Augen wahrnehmen können, wird hindurchgelassen. Ein wieder breiteres Spektrum von Strahlung noch längerer Wellenlänge, der Wärmestrahlung, wird von den Treibhausgasen absorbiert, damit es den Bewohnern des Planeten schön warm ergeht. Ohne diesen natürlichen Treibhauseffekt wäre es auf der Erde etwa 30 Grad kälter und alles Leben würde erfrieren. Doch würde immer und immer mehr Wärmestrahlung von den Treibhausgasen absorbiert werden, würde es wieder zu heiß werden. Die chemische Zusammensetzung des Mantels erlaubt ein kleines Fenster für thermische Ausstrahlung, damit Wärme auch wieder ins Weltteil abgegeben wird und wir nicht verbrennen. Diesen unglaublich perfekt zusammengesetzten Mantel warf A-Girl vor Millionen von Jahren über die Erde. Doch auch die stärkste Superheldin hat ihre Schwachstellen. Der Mantel ist dünn. So dünn, dass er im Vergleich zur Erde so dick ist, wie eine Apfelschale im Vergleich zum Apfel. Obwohl der Mantel die tödlichste Strahlung herausfiltert und Asteroiden förmlich zerreibt, liegt seine Schwachstelle im empfindlichen Gleichgewicht seiner Zusammensetzung. Wird die Zusammensetzung des Mantels vom Inneren verändert, verändert sich auch das Absorptionsdiagramm. Die Folge, bereits bei geringsten Veränderungen der Treibhausgaskonzentration unseres Schutzmantels kann sich die Erde erwärmen. Es gibt nur eine Lösung, die Menschen müssen zusammen den Mantel unserer Superhelden schützen. Als Revanche für all das, was sie für uns getan hat. Dies ist ein Beitrag von Doktorwissenschaft zur Super Fast Challenge des Fast Forward Science.